Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, für das NES. Ich habe im letzten Part den fünften Triforce Splitter gesammelt, hier im fünften Dungeon. Und ähm, ich hole mit euch jetzt noch das Bomben-Upgrade, was wir uns noch nicht holen konnten, weil uns äh, die Bomben gefehlt haben zu dem Zeitpunkt. Ähm ich weiß gerade nicht genau den Weg, der war glaube ich hier lang zum Upgrade. Ähm, um, und soweit ich weiß, gibt es, ich habe jetzt nachgeschaut, es gibt zwei Upgrades von diesen Bomben-Upgrades und das ist der, das erste Upgrade, was man im Spielverlauf finden kann. Das nächste Upgrade gibt es erst später. So, ich muss erstmal hier, natürlich, oh mein Gott, das war kein Treffer? Ihr wollt mich verarschen, oder? Das war so knapp, dass das kein Treffer war, wundert mich schon. Okay, man muss alle Gegner besiegen, bevor man den Stein bewegen kann anscheinend. Ja. Man muss erstmal alle Feinde besiegen. So, ich versuch, benutze jetzt mal Bomben. In der Hoffnung dadurch viele auf einmal... Als ob ich jetzt rausgegangen bin. Ich war doch voll weit weg vom Eingang. Gang. Naja. Mhm. Egal, zwei Treffer sind gar nicht mal so viel. Sollte recht gut möglich sein. Die schnell zu treffen. Komm schon. Genau in dem Moment drehst du dich um, du Bastard. So, endlich. Man muss das nämlich leider machen. Anscheinend. Ist zwar blöd, aber ja, muss man mit leben. So. Und dann war es, glaube ich, hier runter und dann nach rechts das upgrade ähm, bumerang da, da, da, da. Ja, komm ja schade ich habe gehofft dass ich irgendwie herzen kriege aber daneben nicht so i bet you would like to have more bombs natürlich hätte ich gerne mehr bomben jetzt kann ich zwölf tragen und es gibt noch ein weiteres Upgrade. Und zwar, ich denke mal für 16 Bomben. Ich meine, wenn wir jetzt durch dieses Upgrade vier Bomben bekommen, mehr tragen können, mehr tragen können halt. Ähm, dann können wir, denke ich, mit einem weiteren Upgrade nochmal vier weitere Bomben mehr tragen. Würde es zumindest Sinn machen für mich. Ja, und ähm, ich habe auch noch rausgefunden, was die Flöte noch bewirkt. Nicht nur gegen Dick Jogger ist die geil, sondern. Die hilft einem auch, sich schneller in der Welt voranzubewegen. Ich habe die nämlich mal ausprobiert außerhalb des ähm, Dungeons. Und da, werd, da kommt da so ein, so, ein, so ein... Was ist es? So eine Art Tornade und der bringt mich woanders hin. Ich weiß aber nicht, wohin. Das ist so die Sache. Ich weiß nicht, wo der nächste Dungeon ist. Das nächste Dungeon ist ja unser Ziel. Ach, der bringt uns immer zum Dungeon anscheinend. Und wohin genau? Welcher ist das? Der bringt uns in alte Dungeons anscheinend. Ja, die Frage ist, wo ist der sechste Dungeon? Der war irgendwo in den Bergen, das weiß ich noch. Ah, wo genau? Äh. Ich glaube, das ist immer noch weiter weg. Ich muss dafür... Ich glaube, der erste Dungeon ist, glaube ich, der beste dafür. Ich glaube, der erste Dungeon ist wirklich der beste für das, der, der hier über den Dings zu erreichen ist. Der fünfte Dungeon... Hm. Wobei, der fünfte Dungeon sollte auch nicht allzu weit weg sein. Egal. Ich habe zwar jetzt schon einige Leben verloren, aber egal. Ich glaube, sogar in der Nähe... War in der Nähe des Dungeons die Feenquelle? Ich glaube, die war ein bisschen daneben. Aber weit, weit weg. Ich bin mir gar nicht sicher. Hm, naja. Und ich glaube, ein Teleporter ist jetzt auch nicht so sinnvoll für den kurzen Weg. Das war ja, glaube ich, beim Friedhof der Dungeon. So, hier rüber war es, glaube ich. Oh yeah. Hier, wo wir auch, ich glaube, das Kraftanband gefunden haben. Und auch ganz, ganz in der Nähe irgendwie das Master Sword. Das, ich glaube, es das heißt sogar nur magisches Schwert im Spiel. Ich glaube, ich muss hier hoch. So war das. Nee, doch nicht. Aha. Oh yeah. Ah, doch, ich, ich weiß ja, wo es war. So. Hier ist so ein, so ein Wächterplatz. Keine Ahnung. Und hier hoch war das, hier hoch war das. Daran erinnere ich mich. Hier bin ich auch schon mal game over gegangen. Weil dieses ein Ding so viel Schaden gemacht hat. So eins von denen, nur in Blau. Und hier müsste der sechste Dungeon sein. Und der sechste Dungeon, oh je, der ist auch nicht so toll. Hm, hm, hm, hm, hm. Komm, gehen wir erstmal rechts lang. Da ist weniger los. Also, beziehungsweise ich brauche keinen Schlüssel dafür. Was sind das denn... Oh mein Gott, die schießen so, so, so, so Wellen. Bomben. Aber schön, dass mein Schild das aufhalten kann. Ich muss nur aufpassen. ich glaube, weil die, ähm, machen das heutzutage immer noch, machen das auch in dem Spiel schon, dass sie, ähm, Aim at the Eyes auf Goma. Oh, Goma begegnen wir hier. Okay. Also schon mal gut zu wissen. Ähm. Dann haben wir schon mal Guma als Bossgegner Die Sache ist ähm, Ich glaube schon, dass die raufsteigen, dass sie auch schon Schu Okay, jetzt geht's Dass sie das auch schon damals konnten, dass die das Schild geklaut haben Und das wäre richtig scheiße Gibt's hier noch welche? ist das mit den beiden? Okay, man kriegt anscheinend keine Haltung Hm Und das oh, zum Glück geben die schon mal Herzen eine Uhr. Das ist schon mal ganz hilfreich. Oh, der Kompass. Geil. Und ganz viele Fledermäuse. Ja, komm, ich nehme... Das ist gar nicht so nice. Sorry, Leute. Oh, mein Gott. Das ist gemein. Oh, die machen aber auch so schön viel Schaden. Leider an, an mir selber. Das glaube ich einfach nur durchrennen. Das ist recht einfach. Oh, und hier sind Raubschleimer. Ähm, ähm, ähm, ich nehme dafür Bomben. Ich möchte nämlich sicher gehen, dass mein Ding schön da bleibt. Und hier sind sogar noch. Nein, geht weg. Ähm, ähm, wo ist meine Potion? So, okay, schöner Sound für die Potion. Heilt er alles auf oder nur eine gewisse Anzahl? Zumindest hat er bei mir jetzt alles aufgeheilt. Oh, warum ist das denn jetzt blau? Hm, ähm, das hatte ich, die Bomben hatte ich ausgerüstet. Oh, das ist gemein. Das, das haben die richtig gut durchdacht, was die für Gegner hier setzen. Weil durch diese, diese Dinger hier, das Ding, das hier durch die Gegend geht, ähm, wird mein Schwert paralysiert. Da kann ich nicht gegen die Dinger machen. Und die Raubschleime klauen mir das Schild, um äh, damit ich nicht mehr die Strahlen von diesen von diesen Zauberern weghalten kann. Das haben sie echt gut durchdacht. Das muss man so sagen, das haben sie gut durchdacht. geht weg. Die machen auch so viel Schaden. Das ist krank. Oh mein Gott, selbst mit dem selbst mit dem Schwert hier machen sie richtig viel Schaden. Das ist krank. Ja, ich kriege 5 war toll. Richtig, richtig toll. Hm. The fuck. Als ob hier jetzt der Dungeon Boss ist. Aus dem, ich glaube letzten Dungeon. Ne, aus dem vorletzten Dungeon. Och nee. Schade. Ich habe gehofft, es reicht. Wobei, ich hatte noch eine Potion. Naja. Es wurde jetzt zu spät. Hm, hm, hm, hm. Egal, ich habe schon mal einiges abgegrast hier. Ich bin bereit, die Potion einzusetzen, falls ich sie brauche. Okay, jetzt sind auf einmal hier sechs von diesen Zauberern. Vorher waren es nur... Ich glaube... Wie viele waren es? Ich glaube, es waren zwei? Hm. Keine Ahnung. Oh fuck, ich. Ja, ich hatte gerade gedacht, ich hätte den Dings drin, den, ähm. Bumerang. Okay, und das wurde ersetzt von der, von, von der, von dieser Nachricht da. Von diesem Blatt Papier. Was ich bekommen habe, um mit der alten Frau zu reden, die mir dann diese Potion gegeben hat. Oder zum Verkauf angeboten hat. Macht schon ein bisschen Sinn. Dass das dann ersetzt worden ist durch. Okay, wenn ich da wieder hingehe, dann kriege ich halt wieder. Ja, gut, hier ist nichts mehr. Die Gegner sind alle besiegt worden. Das ist gut so. Ähm. Ach, Scheiße. Ich hätte, ich hätte das schon gebaut, damit ich jetzt schön aus der Ferne angreifen kann. Hm. Komm schon. Der hat auch mehr Köpfe als vorher. Der hatte, glaube ich, vorher nur zwei. Jetzt hat er auf einmal. Äh, mehr. Und ähm, ich brauche weniger Schläge jetzt, wo ich das magische Schwert habe. Okay, das ist sogar ein recht solider Raum. Gar nicht mal so schwer. Raubschleime, ja, die sind recht einfach. Die sind nicht so schnell. Schleime sind richtig langsam. Das Quell ist eigentlich nur die Gegner, die mich aufhalten. Ich gehe jetzt erstmal nach unten. Ähm. Ach, oh mein Gott, geht weg. Ach, oh, die sind so gemein. Oh mein Gott, Hilfe. Dich kriege ich noch. Bleib stehen, Mann. So, noch ein Herz sogar noch bekommen. Hm. Gargolds wieder. Die kenne ich ja schon eigentlich. Das ist geben sogar mit ein bisschen glück manchmal sogar ein item ab auch nur manchmal mhm. sa so, was ist hier machte der scheiße der raum ist folter Ach oh Mein Gott, haut ab, als ob ich jetzt davon gestorben bin. Na, toll, gibt es hier irgendwo ein Potion Shop? Ich glaube, nein, egal. Ich versuche es jetzt ohne. Ich werde da sowas von bereuen. Oh, Ich habe einen besiegt, die sind alle gestorben. Hm, hm, hm. Es wäre halt cool, wenn ich hier mal die Karte kriegen würde. Komm, ich habe bisher immer ein Herz hier in dem Raum bekommen. Von einem von euch. Vielleicht auch diesmal zwei. Das wäre doch ganz nett. Nee, Geld. Hm. So, den Raum darf ich nochmal machen. Kann man die Pfeile gut benutzen? Ja, die kann man auch ganz gut benutzen. Ich glaube sogar, ist ein bisschen leichter als mit den... Mit dem boomerang und Geld brauche ich ja jetzt eh nicht mehr wirklich. Ich glaube nur noch für das zweite Upgrade der Bomben. Das sollte aber recht einfach sein. Hm. Oh, die Karte ist sogar noch hier. Ich versuche mich jetzt einfach mal rüber zu bomben. Hier geht es sogar weiter. Nice. Oh mein Gott, muss ich zumindest durch zwei Räume nicht mehr. Ja, toll. Du, du, du. Und stell hier durch. <lacht> Sorry, dass ich gerade ein bisschen Probleme mit dem Hals hab, aber... es kommt mir so irgendwie überraschend. Hatte ich vorher nicht. Naja. Jetzt kommen da also sogar nicht mal mehr äh, Flederboys raus anscheinend. So, das wird jetzt... Spannend werden Oh Mein gott Weg mit dir so okay jetzt habe ich den raum geschafft so, und dann gibt es hier wieder eine Treppe nach unten. Und führt die mich? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Also hier oben, okay. Das ist sehr weit weg. Aber okay. Hm. Das ist gar nicht mal so schwer, der Raum muss eigentlich nur auffassen dass man nicht von den dingern hier das schwert verliert also die möglichkeit hat das schwert zu benutzen schade kein schild bekommen der boss ist links von uns ein bisschen weiter oben es müsste dann ja goma sein ich gucke mal ganz kurz auf die aufnahme dauer äh ja, ein bisschen geht noch. Ich glaube, den Dungeon werde ich heute nicht mehr abschließen, aber... ...zumindest schon mal anfangen damit, den Dungeon hier fast durchzuspielen. Ich glaube nämlich nicht mehr, dass er so lange geht. Kann man hier vielleicht rüber... Bomben... Nee, geht nicht. Oh mein Gott, geh weg. Ach man, geht doch alle weg. So. Oh mein Gott, ich gehe schneller unten. Ist hier was? Okay, hier bin ich gefangen. Das ist kein toller Raum. Ach, Mann. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal sagen, was das für diesen Part? Ich werde jetzt... Ähm, mir glaube ich wieder eine Potion besorgen und mich heilen lassen und wir sagen, nächstes Mal geht es dann hier weiter in The Legend of Zelda Wind, nee nicht Wind Waker, Wind Waker hatte ich von der Zeit am Laufen. Ähm, auf jeden Fall ist das hier The Legend of Zelda und ich sage bis dann und bis zum nächsten Part